Es sind schon wieder einige Wochen rum vom neuen Jahr und du guckst vielleicht genauso blöd aus der Wäsche, wie ich gerade mit diesem Stirnband. Hä? Huh? Dir ist vielleicht aufgefallen, dass du schlechte Gewohnheiten hast, irgendwie, aber sie einfach nicht abstellen kannst? Bei diesem Satz fehlt mir ein Wort. Noch. Du kannst sie noch nicht abstellen. Vielleicht kannst du sie deswegen nicht abstellen, weil du dir noch nicht die zielführenden Fragen gestellt hast. Fragen, die dich deinem Ziel näher bringen und dich nicht davon abhalten. Fragen, die dich nicht einfach nur ins Grübeln bringen, sondern einen elementaren Unterschied machen für dich, sodass du zu dem Menschen werden kannst, den du sein möchtest in Zukunft. Und um dir diese Fragen zu stellen, bin ich heute da. Deswegen viel Spaß mit dem Video. Ja, wir wollen ja alle Gewohnheiten bilden, gute Gewohnheiten bilden. Und Gute Gewohnheiten sind was Wunderbares und sie können einen Riesenunterschied für dich machen. Deswegen habe ich es auch den Zinseszins der Veränderung genannt, um da grundsätzlich tiefer einzutauchen, das Thema Veränderung und Routinen bilden auch und Mindset, dass du ein gutes Mindset ausbildest, dann guck dir die weiteren Videos an, guck dir die ganze Playlist am besten bei YouTube an, dann kriegst du da noch mehr mit. Routinen, Gewohnheiten können was Gutes sein, wenn wir aber schlechte Gewohnheiten haben, dann torpedieren die unser Ziel. Sie halten uns davon ab, unsere Ziele zu erreichen, weil sie uns nicht nur Energie, sondern auch ganz viel Zeit wahrscheinlich kosten. Deswegen habe ich sechs Schritte für dich heute rausgepackt, die du angehen kannst, um dein Ziel zu erreichen. Schritt Nummer eins ist wahrscheinlich der wichtigste Schritt, der bedeutet aufwachen. Wir müssen aufwachen aus dem bisherigen Alltagstrott, um da rauszukommen und uns bewusst werden, wo die Probleme liegen. Und dann auch Klartext zu reden mit dir selbst. Dass du dir schaust, okay, wo liegen denn meine Gewohnheiten? Welche Gewohnheiten habe ich vielleicht seit Jahren und dessen ich mir jetzt bewusst werde? Und vielleicht sind es auch gewisse Gewohnheiten, die du lieb gewonnen hast, die aber einfach verhindern, dass du dein Ziel erreichst. Wenn du zum Beispiel die Gewohnheit hast, nach einem Arbeitstag erstmal zu Hause anzukommen, dich hinzuchillen auf die Couch, mal ein bisschen durchs Handy zu scrollen, mal zu gucken, was da so geht. Und es ist eigentlich ganz angenehm. Du freust dich vielleicht sogar drauf. Aber am Ende des Tages warst du dann doch wieder nicht im Sport gewesen, weil du auf der Couch gelümmelt hast und dich dann nicht mehr hochgebracht hast. Geht ja vielen so. Vielleicht gilt es da Gewohnheiten nochmal zu überdenken. Schritt Nummer zwei, die Analyse. Welche Gewohnheiten habe ich, die mein Ziel torpedieren? In welchen Situationen treten sie immer wieder auf? Und welche emotionale Lage ist dafür vielleicht verantwortlich? Welche Emotion allgemein steckt denn dahinter? Und da gibt es ein ganz cooles Tool aus dem Coaching, es nennt sich das Innere Team. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass du diese Bedürfnisse hinter diesen Emotionen verstehst und wahrnimmst. Und es sind diese inneren Stimmen, die da dieses Bedürfnis ausmachen. Wir haben alle diese verschiedensten inneren Stimmen und da steckt ein Bedürfnis dahinter. Manchmal ein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, nach Anerkennung, manchmal ein Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, nach Akzeptanz. Vielleicht aber auch ein Bedürfnis nach Macht, dass man mehr Macht hat, mehr Einfluss nehmen kann. Vielleicht aber ganz klassisch, das Bedürfnis nach Sicherheit, das Bedürfnis nach Entspannung, was auch immer. Und jetzt ganz wichtig, diese Bedürfnisse sollten wahrgenommen werden und ernst genommen werden. Egal wie nervig sie vielleicht für dich, für manche vielleicht erscheinen, es ist wichtig, dass du diese Stimmen ähm, ja, respektierst und ihnen Raum bietest. Sonst werden die sich melden, diese Stimmen. Und die werden verhindern, dass du dein Ziel erreichst, weil die möchten wahrgenommen werden. Schritt Nummer 3, suche den Auslöser. Was sind bestimmte Auslöser, die immer wieder diese schlechte Gewohnheit hervorrufen? Bei mir zum Beispiel ein klassischer Auslöser, ich habe mir was Schönes zu essen gemacht, Ja, dann chill ich mich erstmal vor den Laptop und gucke mir ein paar Videos an. Weil ich habe keinen Fernsehen, deswegen Videos. Das Problem dabei, es ist zwar eine schöne Gewohnheit, aber sie sorgt dafür, dass ich immer wieder unbewusst esse und fast schon fresse, weil ich mich überesse dann. Und am Ende merke, während ich die ganze Zeit Video gucke, scheiße, ich habe viel zu viel gegessen, mein Bauch ist habe einen riesen Ranzen und mir geht es danach nicht mehr so gut. Oder es gibt andere, die den ganzen Tag irgendwie Stress hatten und dann nach Hause kommen und denken, oh jetzt erstmal richtig reinhauen und das als Belohnung für sich sehen, dieses Essen. Schritt Nummer 4. Ersatzverhalten. Was kannst du bei diesen Situationen, genau bei diesen gleichen Auslösern vielleicht für ein anderes Verhalten an den Tag legen, das deinem Ziel eher entspricht? Also wenn du zum Beispiel dieses Beispiel hast, dass du gestresst bist und dann als, ähm, als Verhalten dann einfach zeigst, dass du äh, zum Beispiel dich belohnen willst mit Essen, dass du einfach ein neues Verhalten da einbaust und zwar zum Beispiel abwarten und Tee trinken. Also im wahrsten Sinne. Du setzt dich hin, machst irgendeine wunderbare Atemübung, welche auch immer, scheißegal. Entspannst dich, kommst raus aus dem Kampf- und Fluchtmodus, zeigst deinem zentralen Nervensystem somit, es ist alles in Ordnung, wir fühlen uns gut. Und dann schauen wir mal, ob du dann immer noch Lust auf überfressen hast oder auf was Süßes. Weil es gibt ja häufig, dass die Leute dann sagen, ich kenne es ja auch, dass, dass man dann manchmal sagt, oh, jetzt habe ich einfach die Schokolade gebraucht, das brauchte ich einfach. Wirklich? Guck mal, ob das wirklich noch der Fall ist, nachdem du so ein, dich kurz entspannt hast, ob du dann wirklich noch das Bedürfnis danach verspürst. Wenn ja, dann hol dir die Schokolade. Wenn nein, dann ist was Gutes. <lacht> Schritt Nummer 5, Bedürfnisse befriedigen. Geht so ein bisschen damit einher, wie, wie wir es vorhin hatten mit dem inneren Team, mit den inneren Stimmen. Was steckt da für ein Bedürfnis dahinter? Wenn du Raucher bist, hast du vielleicht oftmals diese Gewohnheit, dass du in der Raucherpause mit anderen eine rauchst und da ein bisschen in Kontakt kommst. Vielleicht steckt das Bedürfnis nach sozialem Kontakt einfach dahinter, aber das führt dazu, dass du immer wieder rauchst. Also vielleicht kannst du dieses Bedürfnis des sozialen Kontakts woanders vielleicht holen, dass du den Austausch gehst und dann halt aufhören kannst mit Rauchen. Und Schritt Nummer 6, einer der wichtigsten überhaupt, einüben. Klingt lang, langweilig, ist aber natürlich so, so wichtig. Am besten ist es, wenn du diese Gewohnheit täglich einübst, dann kann sie sich sehr, sehr fest verfestigen. Okay, doppelt gemoppelt. Und ja, klar, am Anfang ist es schwer, eine neue Gewohnheit zu entwickeln, vielleicht weil eine alte schon sehr, sehr fest drin ist. Aber wenn du da dran bleibst, dann wird es mit der Zeit umso leichter. Und wie lange dauert das, bis du diese neue Gewohnheit entwickelt hast, bis sie fest integriert ist? 66 Tage. Im Durchschnitt, manche schaffen es früher, manche später. Wichtig ist, dass du jetzt anfängst, denke ich. Und wie gesagt, es wird mit der Zeit leichter. Und wenn du da dran bleibst, dann hast du eine neue Gewohnheit, sodass du deine Ziele auch richtig gut erreichen kannst. Wenn du da weiteren Support wünschst und immer mehr Tipps und Tricks auch brauchst, was, was sowas angeht, damit du auch motiviert bleibst, um deine neue Gewohnheit zu entwickeln, dann abonniere unbedingt den Kanal. Dann wirst du in den nächsten Wochen noch ganz, ganz viel mitbekommen. Ich freue mich, wenn ich dich ein bisschen dabei begleiten kann. Bis dahin, bleib ambitioniert. Ich tue auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Gib dem Video gerne einen Daumen hoch. Das äh, supportet meinen Account, dass wir auch da eine große Entwicklung haben, dass viele Menschen davon mitbekommen. Bis dahin, ciao, ciao.